Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp doppel i -O, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute wieder ein kleines ähm, Commentary, also kein live Commentary, sondern hier top vorbereitet, meine Freunde. Ähm, so ein FAQ-Video. Und ja, ich denke mal, erstmal muss ich noch sagen, so das Video nehme ich jetzt quasi zum zweiten Mal auf oder sogar schon zum dritten Mal oder so, kein Plan. Weil gerade eben habe ich vergessen, bei meinem Blue Yeti so das einzuschalten, also war jetzt nicht so eine krasse Aktion von mir. Muss ich selber nochmal sagen, aber... Da muss ich jetzt quasi durch und das Video einfach nochmal aufnehmen. Ähm, Aber kein Ding, meine Freunde. mache ich für euch natürlich gerne. Und dann beginne ich auch gleich mal mit von oben nach unten hier mit der am meisten bewertendsten Frage. Hier vom Pascal. Also ich denke mal, wenn ich die Vornamen sage, geht es fresh? Und dann wisst ihr auch so von wem, wenn ihr euch dann selber so hört. Könnt ihr euch so ein bisschen auch freuen. So, ja mal, der Boss hat meinen Namen gesagt. Ist ja sich ein krasses Erlebnis. Und fange ich erstmal an mit Pascal und zwar fragt er, so erstmal die Situation schildert er, du liegst im Bett. Megan Fox rechts neben dir und ein Schwuler links neben dir. Wen drehst du den Rücken zu? Also meine Freunde, erstmal kurze Dingens dazu. Also diese ähm, Situation könnte niemals vorkommen, weil niemals ein Schwuler mit mir in dem Bett liegen würde. Da ich allgemein von Schwulen eher Abstand halte, meine Freunde. Würde ich auch jedem von euch empfehlen, sonst werde ich noch selber schwul. Aber ist ein anderes Thema. Also kann ich diese Frage quasi gar nicht beantworten, weil sie in meinem Kosmos niemals vorkommen wird. Und ja, kenne ich mich halt nicht so aus, kann ich dazu nichts sagen, meine Freunde. Und auf geht's zur nächsten Frage. Ich versuche auch übrigens alle Fragen zu beantworten, die jetzt nicht komplett behindert sind, also mal gucken. Hier vom Daniel. Wie viele Bilder brauchst du, um deinen Bizeps komplett zu fotografieren? Und das ist natürlich, ich sag mal, eine kritische Frage. Aber ich denke so 30.000, 40 40.000 Bilder, aber nicht irgendwie so normale Bilder, sondern 30.000, 40.000 Satellitenbilder, meine Freunde, ja. Damit sollte es dann gerade so drauf draufgehen. Bin mir aber noch nicht so sicher, wurde noch nicht getestet. Die NASA hat mal gefragt, ob sie so mein zu fotografieren darf. Aber da war ich gerade eine Slut am Wegkocken, deswegen hatte ich da keine Zeit. Mal gucken, ob das mal bald getestet wird. Und weiter geht's. Zwar fragt der Alexander, wie ist der Drogenkurs so in deiner Stadt? Und ja, kein Plan, Drogenkurs, kenne ich mich natürlich jetzt nicht allzu gut aus, meine Freunde. Ähm ja, kenne ich mich nicht gut damit aus, kann ich nicht so viel dazu sagen. Und weiter geht's, fragt hier, der Dennis, bist du krasser als Chuck Norris? Und ja, bin ich. Und der Hurrican fragt direkt, ist Marcel Scorpion ein Lauch? Ja, ist er. Und hier, der Alex fragt auch, warst du, wirst du diese Frage mit Nein beantworten? Nein. Und hier wieder eine, ja, eine besondere Frage, sage ich mal, vom Andi. Würdest du für eine Million Euro mit einer 80-Jährigen schlafen? Und ich sag, nein, würde ich nicht. Und zwar liegt daran, weil ich sowieso genug Paare habe und auf sowas nicht angewiesen bin, meine Freunde. Und hier eine interessante Frage, also hat mich ein bisschen geschockt, als ich das so gesehen habe zum ersten Mal. Ich lese es ist jetzt schon zum zweiten Mal, also ist jetzt nichts Neues für mich. Und zwar fragt der Guan, in meiner Gegend werden die Ausländer von den Deutschen geschlagen, was sagt wohl der Boss dazu? Und da muss ich sagen, dass man das auf jeden Fall ändern soll und ja, da müssen sich die Ausländer wohl ein bisschen zusammenrütteln und mal den Deutschen zeigen, wo der Hammer hängt, meine Freunde, ja, also lässt euch das nicht gefallen. Und ja, jetzt fragt ihr der Mika, nimmst du das Butterfly oder den Schlagring? Und ich würde lieber das Butterfly bevorzugen, weil ich damit besser umgehen kann. Und ja, ist an sich fresher. Und dann fragt er auch gleich noch Nike Free oder Air Max. Und ja, ich finde Air Max kann sich krasser, aber beides, also NS. So, weiter geht's hier. Fragt der Marvin, mit wie vielen Jahren hast du deinen ersten lilanen Schein auf der Street gemacht? Und auf welchen Street hustelst du? Also die ersten lilanen Scheine habe ich, ich glaube direkt als ich so geboren wurde, habe ich so direkt die Krankenschwestern abgezogen, nachdem ich sie geballert habe. Und quasi da die ersten lilanen Scheine. Und auf welchen Streets? Mehr so auf Miami, sage ich mal. Da bin ich zur Zeit öfters unterwegs. Und hier fragt der Arvin. Ist die Anzahl deiner Bitches größer als dein Bizeps? Beides ähm, relativ groß, aber ich glaube, na, ist ungefähr äquivalent, kann man sagen. Und hier fragt der Loris, warum joinst du, joinst du nicht dem Team Ravish? Also ja, erstens, ich wurde jetzt nicht so direkt gefragt, außerdem zocke ich nicht so viel. Und ja, liegt halt daran. Und allgemein hier zum Team Ravage kann ich sagen, es ist auf jeden Fall krass, und das wird heftig. Also ich hätte da so ein bisschen Insider-Informationen und das wird krass. Und ja, hier noch eine andere Frage, auch mit dem Team Ravage, was ich davon halte und was ich jetzt denke, weil Apokalypto aufgelöst wird. Apokalypto bockt mich jetzt so direkt gar nicht. Und ja, Team Ravage wird auf jeden Fall krass, denke ich mal, also könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Ähm, dann hier der Medi fragt, ey Slatko, wie viele Sluts schlägst du K.O.? Einige, also viele kann man sagen Und dann geht es hier weiter und zwar fragt der Jorin Was ist deine Lieblingssorte von Gras? Rauchst du lieber Haschisch oder Weed? Wie viel verdienst du durch Tricken? Wie oft pro Tag musst du deine Magnum nachladen? Also fange ich mal von vorne an, meine Lieblingssorte von Gras ist kein Plan Also ich konsumiere ja kein Gras, also kann ich dazu jetzt keine Aussage machen Brauchst du lieber Haschisch oder Weed? Also ich habe jetzt so aus ähm, Erzählungen gehört, dass ja Weed an sich besser schmeckt. Also wenn ich sowas konsumieren würde, was ich natürlich nicht tue, würde ich wahrscheinlich ähm, Weed bevorzugen, aber tue ich natürlich nicht. Und wie viel, wie viel verdienst du so durch Ticken? Also ich ticke ja nicht, aber würde ich ticken, würde ich auf jeden Fall die ein oder anderen Lila Scheine damit verdienen oder auch Grün Scheine, wie man zum Beispiel in einem Video sehen würde, würde ich sowas machen, aber mache ich ja nicht, meine Freunde. Also ich möchte dazu jetzt ähm, nicht so viel sagen an sich. Und wie oft ich die Magnum lade, durchlade, das ist auch nicht so oft. Weil an sich brauche ich die nicht, weil ich alles mit der Faust regle, ja. Und weiter geht's. Wie ist dein Trainingsplan und mein Trainingsplan ist, ja, der ist, äh, kann ich mal bei, ich glaube, den poste ich mal bei Facebook und Instagram, kann ich mal machen. Mach ich die, glaube ich, direkt nach dem Video, meine Freunde, extra für euch. Also schaut dann auf Facebook vorbei, dann wird es dann gezeigt, mein Trainingsplan. Und mein Tagesablauf habe ich schon mal in einem Video geze gezeigt, Pascal oder ein Pascha. Und ja, musst du dann halt mal vorbeigucken. Jetzt ist irgendwas hier mit dem Gameplay los. Ah, jetzt werden hier die... Black Ops, Server wurde hier Verbindung abgebrochen. Ist natürlich schade, aber kann man jetzt nichts dran ändern. Mach ich noch einen zweiten Part draus, meine Freunde. Freut euch auf das Video, Part 2 und euer EMPW, der Boss, auch der Bitches, No Homo skurr.